werden. Auch wir werden überfallen von der eigenen Regierung. Lasst uns präzise bleiben in unserem Denken und Reden. In aller Empörung, wir bleiben dabei, wir verweigern uns der Verführung zum Hass, wir verweigern uns der Spirale.